Genau, okay. Ja, Ladies First, ne? Ja. Also im Wörterbuch steht das Ismus äh, bloße Theorie oder eine von den vielen auf Ismus endenden Richtungen in Wissenschaft, Kunst oder ähnlichen. Ähm, ja, so. Ähm, äh, äh, Nochmal. <lacht> also im Wörterbuch steht der Ismus. Ähm, als bloße Theorie eine von den vielen auf Ismus endenden Richtungen in Wissenschaft, Kunst oder Ähnlichen. Also so als Definition erstmal vielleicht. Ist, ab, apropos, hier steht noch, äh, substantiv maskulin, ähm, deutet vielleicht schon mal eine Richtung an. Hm, okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, ich könnte das noch hinzufügen ähm, ähm, Ja, letzten Endes sind ja Ismen irgendwo ne, Ideologien oder auch oder gewissermaßen auch philosophische Konzepte letzten Endes und die wiederum äh, äh, die sich auf eine Art und Weise beeinflussen, wie die Menschen als halt die Welt betrachten und danach handeln. Ne, das ist ja ganz wichtig. Mhm. Ähm, daraus ergeben sich halt ähm, unterschiedliche, ja ich sag mal Gesellschaftsformen oder ähm, Glaubensbekenntnisse, sage ich mal. Also das heißt zum Beispiel, ich meine auch Kapital Jetzt ich wieder an, ne? Kapitalismus. <lacht> Ja, oder oder Sozialismus. sind ja jetzt am Ende auch nur Ideologien oder ähm, da kann man natürlich jetzt streiten, gerade aus libertärer Sicht, ne, ähm, wie, wie weniger oder mehr konstruiert sie sind. Aber am Ende des Tages, das hatte ich ja am Anfang oder vorhin schon angesprochen, vor der Aufnahme, ähm, ist ja irgendwie alles irgendwo. Äh, Konstruktivismus, also ne, letzten Endes die, die Konstruktion der Welt, äh, vor allem insbesondere durch die Sprache und durch soziale Interaktion wird ja, die, das wird ja da, daraus geformt letzten Endes und ähm, damit, mit, mit Sprache schafft man sich im Endeffekt dann äh, ja, gewissermaßen Bedeutungen, bildet halt diese Konzepte, von denen ich gerade sprach und das ist dann sozusagen die Wahrnehmung und vor allem Interpretation und letzten Endes sind das auch wieder ähm, vom Menschen unabhängig wohlgemerkt, individuelle Wahrnehmungen, die dann konstruiert sozusagen objektiv werden können. Das äh, muss man festhalten oder sollte man festhalten. Genau, genau. es wird abstraiert und ähm, in ein Gedankensystem gepresst. Ganz genau, sehr gut gesagt. So, ja. Ähm, ja, also ich habe mich, ähm, hab mich gefragt, Inwiefern, ähm, also es gibt, es gibt natürlich ja ähm, gefühlte Wahrheiten, ja, und da, da schwingt der Ismus sowieso immer mit. Ähm, äh, wenn ich mir anschaue, ähm, Sexismus, ähm, Feminismus, ähm, da sind so viele Befindlichkeiten, ähm, die für mich. Aufgeblasen werden, ähm, wo, wo dann ab einem bestimmten Punkt kein ähm, normaler Sprachaustausch mehr stattfinden kann, sondern das, das findet dann nur noch auf reiner Emotionsebene statt. Und ähm, wohingegen bei Rassismus ist ja schon etwas äh, ist, wo man ähm, eine ganze Gruppe von Menschen so abstrahiert, äh, weil es einfacher ist, rein biologisch gesehen ähm, Sachen sich logisch irgendwie zu vereinfachen, um verm vermutlich Energie zu sparen oder was weiß ich, was dahinter steckt. Aber ähm, ähm, es ist ja ein Phänomen, was Menschen erfahren ähm, und das, das ist ja trotzdem, also Gerade bei Rassismus, finde ich, ist es ja eine Tatsache, dass das stattfindet. Ähm, bei Sexismus weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, und ich habe mich halt gefragt, wo fangen wir an? Also ist es, ähm, ähm, unterteilen wir das halt in, in, in verschiedene Ismen, in verschiedene Kategorien? Also keine Ahnung, es gibt ja auch Alkoholismus oder so weiter oder auch ökonomisch gesehen Ismen. Ähm, wo, wo können wir anfangen, das ein bisschen einzuordnen? Ich würde da kurz noch was sagen dazu. Das ist auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil gerade auch innerhalb dieser, dieser Ismen wird ja eigentlich nochmal werden ja, Dinge völlig anders in interpretiert. Ne? Also zum Beispiel, das Beispiel ist halt immer, dass man Demokratie, also was, was Menschen unter Demokratie verstehen oder was Libertäre unter Demokratie verstehen. Also wir verstehen darunter halt Sozialismus. Ne? Also mhm. weil es da halt schon eine formelle ähm, Sozialisierung des Eigentums gibt und da ist sozusagen, ist es eine Form von Sozialismus im Endeffekt. Genau, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, da würde ich mich, da wiederhole ich mich eigentlich nochmal vom, vom ersten Take, ähm, ist eigentlich genau dieses, was ja die Praxeologie letzten Endes ja auch kritisiert und zwar dieses, äh, was der Titel schreibt, da ist dieses spezifische, also von, von Theorien, Theorien, Geschichte von Mises ist das eigentlich, dieses spezifische Verstehen, so dass man als ähm, diese konstanten Relationen, die man halt aus den Naturwissenschaften hat, ähm, die, halt, äh, die man nicht feststellen kann, wo man dann sagt, äh, also Ex Laborexperimente ähm, oder ähm, ja, sind die, die, die Resultate sind letzten Endes, werden dann interpretiert, indem man sozusagen ja empirisch an die Sache herangeht, aber auch über Geschichtsdaten. Um im Endeffekt ähm, ja, dieses, diese Voraussage künftiger Ereignisse zu machen. Ähm, und dieses spezifische Verstehen ist letzten Endes ja genau eben der Punkt dieses Relativieren. Ja, also ich will jetzt gar nicht auf Aiden Rand reingehen. die Kritik von den Praxiologen ist es eben genau zu sagen, ähm, zwischen diesen, ähm, also wo diese ähm, weiche Wissenschaften oder ja, oder beziehungsweise würde die eigentlich gegen denklogische Ansätze verstoßen, weil sie halt immer dieses persönliche Element oder diese gewissermaßen, ähm, also die Praxeologen sagen, diesen objektiven Standort, Standard ähm, reinpressen, der halt schlichtweg nicht testbar ist. Und demnach würde man eigentlich eine Wissenschaft, wenn man sie mit... mit, mit methodologisch untersucht, das ist halt The äh, Theorie und Geschichte von Mises, ähm, den methodologischen Dualismus verwenden. Also man nimmt sich sozusagen beispielsweise die Naturwissenschaft als Methode, aber gleichzeitig auch die Praxeologie, um wenn es sozusagen natürlich, also mit Praxeologie, ist ja was mit menschlichen Handeln zu tun, wenn es eine Wissenschaft ist, die auch, wo Menschen natürlich interagieren. Also ich meine, wenn ich mir Planeten anschaue oder Atome erforsche, brauche ich, brauche ich nicht unbedingt eine Praxeologie dazu. Das will ich das mal sagen. Aber, aber mir fehlen nochmal was anderes ein. Aber ich will das eigentlich gar nicht sagen, denn vielleicht will ja auch nochmal jemand auf das einsteigen, was du gerade gesagt hattest. Das habe ich hab jetzt wieder extrem aus dem, komplett aus dem Faden gerissen. <lacht> Ähm, mag denn mal jemand was äh, jemand anders was dazu sagen? <lacht> Also ich finde, diese Idee von diesem, von diesem methodischen Dualismus, finde ich eigentlich ziemlich interessant, äh, weil das auch eine Sache ist, die, äh, also ich komme ja aus der Psychologie, die auch äh, Freud mit der Psychoanalyse immer vorhatte. Äh, Freud hat sich immer sehr dagegen gewehrt, wenn äh, die Psychoanalyse äh, reduziert wird auf so ein medizinisches Setting. Also er hat immer gesagt, die Psychoanalyse ist kein reines Therapiewerkzeug. Äh, das gehört nicht nur in die Psychiatrie, sondern die Psychoanalyse ist ein Tool, Neudeutsch, also er hat nicht das Wort Tool benutzt, das habe ich jetzt benutzt. Ähm, er sagt, die Psychoanalyse ist eine Art Tool, äh, mit dem man äh, eine weitere Dimension, sage ich mal, an Erkenntnis erschließen kann. Und dementsprechend wollte er, dass die Psychoanalyse Eingang findet in ganz viele Wissenschaften, also in die Soziologie, in die Naturwissenschaften, in, in, in andere, in Politikwissenschaften, in Geschichte, überall sollte die Psychoanalyse halt als, als weitere Methode, deswegen finde ich diese Idee interessant von diesem Dualismus, noch mit aufgenommen werden, um Facetten abzugreifen, die mit den Methoden, Werkzeugen der Mutterwissenschaft, sage ich mal, der jeweiligen Mutterfachwissenschaft, nicht unbedingt zugänglich sind. Ähm, muss man im Rückblick sagen, hat nicht so gut funktioniert. Also Psychoanalyse ist äh, äh, ja, weitgehend äh, tot, sage ich mal akademisch, ähm, und kommt nur noch im Therapie-Setting vor. Äh, ich bin jetzt aber gerade dabei, diese ganzen alten Schinken äh, zu wälzen, und ich kann langsam verstehen, woher das kommt. Und äh, es ist interessant, dass ausgerechnet äh, Mises, hattest du gerade eben gesagt, äh, auch, diesen, auch diesen Gedanken hatte. Genau, genau. Ähm, der, äh, ich würde es mal erwähnen noch. Ähm, <lacht> genau, also hat ja auch von Kant irgendwie aufgegriffen. Ne? Also die, die, die den A-priorismus. Also dass man sich halt nicht nur induktiv methodisch ähm, annähert, sondern auch deduktiv. Ne? Das ist ja dann mhm. die, die, ähm, die Praxiologie als äh, sogenannte Verballogik. Also man, dass man versucht, ähm, ähm, diese, ähm, die, also die Kausalitäten in deren äh, Teil, Teile zu zerlegen, bis man sozusagen ähm, ja, bis sie eigentlich in einer Argumentationsebene sind, die man eigentlich nicht mehr äh, weitergehen kann, also die dann quasi ein eindeutig werden sozusagen. Und das ist nochmal der, ganz, ganz interessant, dass die ein eindeutig sind, ähm, weil es, es, mhm. es muss in der Praxeologie nicht schlichtweg darum gehen, ähm, wie in der Mathematik, dass ich eine, äh, eine Umkehrfunktion bilde oder halt zurückgehe, dass, dass ich das beweisen muss oder was, sondern es geht halt darum, dass man verbal logisch ähm, sozusagen, ähm, ja, Aussagen tätigt, die dann eben unabhängig als wahr oder als falsch gelten, also dann deduktiv ne? und nichts dazwischen und genau und das beides halt zu so verwenden, Deduktion und Induktion ist dann eben genau äh, das, was der Dualismus eigentlich auch, glaube ich, sagen möchte. Ich muss mal hinzufügen, das fand ich ganz interessant, was du gesagt hast. Ähm, Vielleicht hat er so gar nichts damit zu tun, <lacht> aber ähm, <lacht> der, der, der, der Puster, der Rolf Puster hat das auch irgendwie erklärt. Eigentlich letzten Endes, das was, pra was äh, Mises eigentlich in der Praxeologie versteht, dieses a priori-Denken, ist nichts weiter eigentlich als äh, analytisch zu sein und dann hält, äh, analytisch und deduktiv, er hat halt bloß das Wort praxeologisch verwendet. So, ne? Also es ist jetzt nichts irgendwie, wie, äh, keine Ahnung, eine super fancy äh, Methode, die noch keiner entdeckt hat. Ähm, Im Gegenteil. Ich glaube, die, die, die, es äh, ähm, geht ja noch viel weiter zurück zu den, zu den Spaniern. Äh, wie, ich weiß gar nicht, wie die alle hießen. Ich habe das gerade vergessen. Aber und dann bis hin zu, äh, bis, bis Aristoteles, glaube ich auch. Ne? Die, also du, du, man kann sozusagen, worauf ich hinaus will, ist ähm, über die miesische Praxeologie kann man noch viel weiter zurück. Selbst Bastiat oder ähm, Max Stirner haben auch schon so, ich sag mal, präpraxeologisch gedacht. Ähm, also diese, diese analytische Komponente einzubinden, dass man nicht nur, was du gerade nämlich sagtest, also dass man so eine Art Dualismus verwendet, genau. Ja, das wollte ich echt bloß mal sagen. <lacht> aber interessant, was du auch gerade gesagt hast, ja. <lacht> ich habe vergessen, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, aber das ist auch nicht so schlimm. Also, ja also führt ein Ismus immer zu einem Gegenpol? Oder äh, äh, äh, wie kann ich das verstehen mit ähm, ähm, was ihr gerade gesagt habt mit dem Dualismus. Also ähm, wenn es eine Abstraktion und eine Theorie ist, ähm, muss es ja widerlegt werden können. Also gibt es quasi immer einen Gegenpol oder verstehe ich das jetzt falsch? Also eigentlich ist nur damit, also, so wie ich das verstehe, oder das, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist dass man die die Denkkategorien, also der, der Kausalität, ne, also wenn, dann und der Finalität ja. um, zu, ähm, die werden unterschiedlichen Methoden anders ähm, gehandhabt. Also ein Naturwissenschaftler wird diese, die Kausalität oder die Finalität anders benutzen, als ähm, also ein Naturwissenschaftler im Sinne von, der empirisch über empirische Prämissen auch dann Laborexperimente macht und dann mhm. seine Interpretation der Dinge, sage ich mal, ähm, darlegt. Das kann natürlich, das ist vielleicht ganz anders als in der Mathematik, die dann, ähm, die dann quasi, ähm, das, wie soll ich das erklären, ähm, weiß ich nicht. Also der Wissenschaftler versucht sozusagen, ähm, das hatte ich ja letztens schon. Also die, alle Schwäne, ne, die bisher beobachtet werden, sind halt weiß. Mhm. Dann sagt er, alle, alle Schwäne sind weiß. Und dann ist die Prämisse, ähm, die ist halt wahr, aber die Konklusion am Ende ist halt falsch. So mhm. seine, ähm, ich sag mal seine, in Anführungsstrichen Laboruntersuchungen oder Experimente oder sein, sein, sein naturwissenschaftlicher Standpunkt war, er hat halt bisher immer nur weiße Schwäne beobachtet, bis dann halt äh, um 1700 der schwarze Schwan kam. Genau, und die Deduktion, so wie das wie die Mathematik ja eigentlich versucht zu, zu machen, ähm, dass man sozusagen vom, vom, ähm, vom Allgemeinen in das Einz-, bis ins, ins Einzelne äh, analysiert, ist damit gemeint, dass es dann eigentlich immer und überall gilt, also Erkenntnisunabhängig, also die Mathematik. Hm? Vielleicht können wir das mal an einem an einem Beispiel auch ähm, festmachen, habe ich gerade gedacht. Also vielleicht, ähm, also es ist ja auch irgendwie, also gerade kocht das ja noch mehr hoch durch, durch die ganze Genderdebatte und so weiter. Ähm, äh, so, die die Gesellschaft wird irgendwie gepolt darauf. Ähm, empathisch zu sein durch Sprache und ähm, die Gefühle der anderen zu achten, zum Beispiel jetzt. Ähm, aber in, inwieweit ist es denn erwiesen, dass das wirklich dazu führt? Also vielleicht gibt es irgendwie ein konkretes Beispiel, was wir mal auseinandernehmen könnten. <lacht> Du hast, hast ja gedacht, jetzt ich mal richtig fiese Fragen, ne? <lacht> so vor allem so richtig aus der Kalten. Da, da muss ich echt drüber nachdenken erstmal. Ähm, aber vielleicht hat der Heimatlose ja. <lacht> einfach weiter, einfach weitergehen den Ball. Einfach, einfach die Frage ans Publikum zurückgeben. Das ist <lacht> also ich kann, kurzes kurz Beispiel, ich, ich kenne das aus der Verhaltenstherapie, äh, dass gesagt wird, ähm, Wer ist, also jeder ist für seine, eigene Gefühl, für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Also man, man spielt den Ball auf sich selber zurück. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ja. Also ist, also die. Das wäre jetzt vielleicht auch mein Engel gewesen, tatsächlich, um, um, um nochmal vielleicht aufzuzeigen, woher auch dieser, dieser, dieser Einwand des Dualismus kam von, von Mises. Ähm, mit der Verhaltenstherapie hast du da eigentlich auch das perfekte Stichwort geliefert. Also, die Verhaltenstheorie, äh, Therapie basiert im Wesentlichen auf der Theorie des Behaviorismus. Das ist das, was wir klassisch kennen. Äh, äh Pavlov-Konditionierung, äh äh operante Konditionierung, dann später mit Skinner. Das heißt, dass ähm, da die Theorie vertreten wurde, ähm, das Innenleben des Menschen entzieht sich einer naturwissenschaftlich zugänglichen Beobachtung wie man das in der Physik oder in der Chemie kennt. Also wir können den Menschen wortwörtlich nur vor den Kopf gucken. Und das Einzige, was sich einer, was eine Beobachtung, einer Beobachtung, einer naturwissenschaftlichen Beobachtung zugänglich ist, das ist das gezeigte Verhalten des Menschen. Deswegen ne, Behaviorismus, Verhalten. Und aus diesem Ausblenden der innerseelischen, innerpsychischen Zustände hat man dann halt gesagt, dass der Mensch nur reagiert. Also er kriegt aus seiner Umwelt, kriegt er Stimuli und aus diesen Stimuli bildet er dann eine Reaktion. Das heißt, er ist immer nur reaktiv. Dadurch wird er natürlich dann auch selber zum Stimulus zum Beispiel für seine Mitmenschen. Und daraus hat man dann ganz viele tolle, ganz viele tolle Konzepte entwickelt, wie eben diese Konditionierung, operante Konditionierung, die ja auch tatsächlich funktionieren und existieren. Das ist unstrittig. Aber von Mises hat das sehr kritisch gesehen. Ähm, für ihn waren die Behavioristen verkappte Marxisten, die <lacht> wie eigentlich jeder, <lacht> äh, nee, aber ähm, für, ihn waren das, für ihn waren das verkappte Marxisten und äh, hat deswegen auf diesem, auf diesen auch auf diesem Dualismus bestanden, weil er gesagt hat, in den, in, den, in den Wirtschaftswissenschaften, das ist eben nicht so wie in den Naturwissenschaften. Wir brauchen einen, einen anderen Methodenkoffer, wir brauchen einen anderen Weg zur Erkenntnis und hat deswegen diesen Behavioristen, ähm, wo man ja dann auch ganz schnell bei so einem bei so einem Sozialingenieurwesentum ist. Also man kann ja, wenn man, wenn der Mensch nur auf Stimuli reagiert, dann kann man ja die Stimuli ganz bewusst setzen, um den Menschen zu formen auch. Dem hat er eine Absage erteilt. Und das hat ganz massiv, ganz massiv bei ihm Freud ausgelöst. Also Freud war 25 Jahre älter ungefähr als Mises, glaube ich. Beide aber führende Intellektuelle der damals Wiener Szene, so nenne ich es mal. Und er hat sehr intensiv rezipiert, was die Psychoanalyse und diese Betonung von innerseelischen, innerpsychischen Prozessen ähm, eigentlich bedeuten und hat dann ähm, diesen, diesen Marxisten oder zaristischen, ja, Pavlov war, äh, hat unterm Zar gearbeitet, eine knallharte Absage erteilt. Und wenn wir jetzt davon ausgehend sagen, dass, dass man dass das Problem bei diesen Ismen eigentlich ist, dass man die die die Menschen formen möchte und nicht akzeptiert, dass die Gesellschaft so ist, weil die Menschen sind, wie sie sind. Dann ähm, kann man sich, glaube ich, auch dieser Gender-Thematik zum Beispiel ähm, annähern. Man kann sich Sexismus annähern, man kann sich Rassismus annähern, Kollektivismus natürlich grundsätzlich, wobei Sexismus und Rassismus ja eigentlich auch nur Spielarten von Kollektivismus sind, genauso wie Antisemitismus. Und dann, dann, dann wird es, glaube ich, ganz interessant. Hm. Weil am Ende ist es ja schon so, dass ein Ismus definiert wird und dann für ein Problem gleich eine Lösung parat ist, also oder die Lösung gleich geschaffen wird. Und wenn man dieser Lösung nicht zustimmt, ähm, wird man gewissen Restriktionen ausgesetzt, ähm, wo ja dann wieder Ismus dazu kommt. <lacht> Und, Der Fanatismus. Ähm, ja, genau. No. Und ähm, das, das finde ich total, also diese diese, diese Abfolge von, ähm, wir definieren ein Problem ähm, ähm, und alles, die, die ganze Rattenschwanz, was dann folgt, was dann psychologisch wieder ähm, dazukommt, das finde ich irgendwie total äh, spannend. Ähm, war ja ganz viel, der doch äh, reaktionär stattfindet bei den meisten Leuten. Ähm, ne? Also ich, keine Ahnung, ähm, ähm, keine Ahnung, bei mir auf der Arbeit wird gerade darüber diskutiert, dass Gender Pay Gap ja was total Beklopptes ist. Und äh, meine ko weiblichen Kollegen sind dann ja ziemlich aufgebracht zum Beispiel. Ähm, also diese, diese Wut und dieses, dieses Empörtsein ähm, über einen Ismus, der, der aufgebauscht wurde zum Beispiel. Ähm, ich habe gerade den Faden verloren, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also was ich da jetzt raushöre, das ist ja das, was bei vielen Ismen eine Rolle spielt. Das sind ja ähm, Glaubenssätze. Ne? Also mhm. man, hat, man hat so eine Vorstellung davon, wie die Welt momentan ist und meistens auch eine Vorstellung oder ein, ein, ein reduziertes Bild für die Gründe, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und dann hat man, äh, aber und das ist ein ganz wichtiger Teil, ähm, immer die Verheißung, sage ich mal, das Paradies im Hier und Jetzt zu errichten und also das irdische Paradies zu erreichen und der Weg dahin ist klar. Und das hast du beim Gendern so. Ja, Wir müssen jetzt alle nur das Gender-Mainstreaming machen und unsere Pronomen sagen. Und dann nähern wir uns der diskriminierungsfreien Gesellschaft an, die als das Paradies auf Erden dann ähm, skizziert wird. Das hast du beim Kommunismus, ne? also die klassenlose Gesellschaft genauso. Das hast du beim äh, Rassismus genauso. Ähm, und ähm, wenn du das so als eine Art Pseudoreligion auffasst, Psychologisch, dann bist du ziemlich nah bei Karl Gustav Jung, ähm, der, der sich damit sehr intensiv auch befasst hat, der in meinen Augen Borderline-Anarchist ist, mindestens aber libertärer gewesen ist, auch wenn es damals das Wort vielleicht noch nicht gab oder noch nicht so en vogue war, ähm, und äh, der halt, auch diese, diese Mechanismen skizziert, ne? dass du halt, ähm, dass du dann halt irgendwann eine Clique an Führern hast oder so implizites Führertum, die halt quasi die Glaubenssätze auslegen wie Schriftkundige und die, die Gläubigen, die sich dann die das dann auch als Ersatzreligion nehmen, weil das so ein bisschen die Spiritualität verdrängt, ähm, die dann auch anfangen, gegen Abweichler vorzugehen. Und ich glaube, dass das erklärt relativ viel von den Phänomenen und auch diese unangenehme Emotionalität, die du geschildert hast, die deine Kolleginnen verspüren, äh, wenn, wenn jemand jetzt sagt, dass dieser Gender Pay Gap Quatsch ist. Das klingt ein bisschen... Ähm, Danach, als würde sich jemand angegriffen fühlen, tatsächlich, weil jemand seine Religion beleidigt hat. Ja, also wenn du, mm. wenn du einem Christen irgendwie sagst, ja, was da in deiner Bibel steht, das ist alles Käse, ähm, dann wird er wahrscheinlich das Gleiche spüren. Ja, es, es kam auch noch tatsächlich vom Chef selbst. <lacht> Autsch, <lacht> ähm, ja. <lacht> und, genau, da ging, ging eine Diskussion auf jeden Fall los. Und ähm, sehr, hm. sehr, sehr unangenehme Kommentare, die dann auch bei LinkedIn von irgendwelchen Ach. Kommunisten noch drunter kamen. Also es war, es war ganz furchtbar. Ich so, gesehen, DDR, ja. DDR war sowieso alles noch äh, besser, weil alle gleich und so. Hm. Äh, aber egal, es ist, ähm, ich, fand, ich fand nur äh, es ist unheimlich spannend zu beobachten, wie, ähm, wie aufgebracht halt alle waren, die sich angesprochen gefühlt haben. Und genau da hast du ja auch den Gegenpol. Also du genau, hast eigentlich genau. immer, immer einen Gegenpol. Ja? Also es gibt Leute, also es gibt Menschen, die halt für einen gewissen Ismus stehen. Ja? Und äh, du wirst immer wieder Leute finden, die dagegen halten. Ja? Egal, um was es eigentlich geht. Ja. Dafür genau. sind die Menschen auch einfach viel zu verschieden, denke da, ich. Das, hat, das hatte ich auch, ich wiederhole mich wieder vom letzten Mal, das, das schreibt auch Mises in die Gemeinwirtschaft, dass halt immer alles versucht wird, die Kritik an der Lehre zu unterbinden. Also Mises hat ja auch dieses Zitat gehabt, dass man sich dann mit den Mitteln der, der persönlichen Beleidigung zum Beispiel dann wehrt, wenn man sozusagen deren Glaubenssätze in Frage stellt. Das ist auch ganz spannend. Genau, ähm, was ich noch was mal sagen wollte, was der gerade meinte, ähm, dass ja letzten Endes diese Ismen, ich sag mal, ähm, dass das Nirvana oder ein, ein, ein wohliges Versprechen äh, macht, wo sich dann alle die Händchen halten, ist halt ähm, der, der denknotwendige Unterschied, ist halt eben ähm, der Weg, also wie der Weg dahin führt im Endeffekt. Und wenn man dann, glaube ich, ähm, gewisse ähm, Menschen hat, die sich das dann überkonstruieren, würde ich es jetzt mal nennen, in Anführungsstrichen, ähm, die die haben dann sozusagen wahrscheinlich auch schon diese, diese, also nicht, nicht zwingend äh, notwendig, weil das ist auch ein Bewertungsurteil, aber ich würde ich würde es halt als Adjektiv würde ich religiös äh, nehmen, um zu sagen, dass man dann eben genau mit gratischen Mitteln im Endeffekt eigentlich schon sich da wehrt oder halt versucht, ähm, diese Dinge also zu kosten und Lasten anderer am Ende des Tages, ähm, in die Wege zu leiten, um dieses Ziel zu erreichen. Das wollte ich bloß nochmal hinzufügen. Also das ist auch der Einfallswinkel, den solche äh, politischen Ideologien auch vielfach wählen. Und das merkt man unter anderem daran, dass viele dieser äh, Ideologien ähm, der Leninismus hat es eigentlich vorgemacht, äh, anfangen, Religionen zu bekämpfen. Warum bekämpfen sie Religionen? Weil sie den Platz der Religion einnehmen. Also sie nehmen, der Mensch an sich ist ein spirituelles Wesen, ein spirituelles Geschöpf. Also du kannst 10.000, 20.000 Jahre zurückgehen in der Geschichte. Du wirst immer eine Form von Spiritualität vorfinden in den verschiedensten Kulturen, bei den verschiedensten Völkern und auf verschiedensten Kontinenten. Ähm, die teilweise relativ ähnliche Motive immer verkörpern. Da, da hat sich halt Jung sehr viel interessiert. Aber vor allen Dingen war es halt da. Und jetzt im 20. Jahrhundert ist halt an diese, an diese eher metaphysisch ausgerichtete äh, Spiritualität ist dann die Ideologie getreten, die die Anfälligkeit des Menschen oder das Bedürfnis des Menschen nach Spiritualität ausnutzt, um halt ihre äh, Weltbilder anzudocken und dann in diese geschlossenen, schloss, geschlossenen Ideologien zu überführen. Und da ist es halt ganz wichtig, dass ähm, da auch die Religion dann abgetrennt wird. Ne? Also deswegen bekämpfen die, äh, haben die Kommunisten das Christentum zum Beispiel so bekämpft. Deswegen haben die Nazis das Christentum auch bekämpft. Ne? Sie brauchen halt diesen Platz, den können sie sich nicht mit jemandem teilen, der dann irgendwie eine andere Heilslehre am Ende noch verkündet. Das ist ganz spannend. Ähm, tatsächlich könnte man jetzt, wir könnten ja mal, äh, wenn wir schon mal, ich sag mal, 1, 2, 3, die, die, die Geschichte oder die, Histo also wie ist, wie man historisch gewachsen sind, also gerade im Sozialismus, da habe ich mich jetzt gerade, äh, also quasi wie der Sozialismus letzten Endes, wie er sich entwickelt hat, gerade so mit Marx, im Parallel eigentlich auch die, ähm, oder schon davor eigentlich, vor Marx, also im 18. Jahrhundert, ähm, ähm, der, der Kapitalismus sozusagen und das fand ich ganz, auch ganz spannend, was du gerade sagtest, denn, ähm, also ich bin wieder jetzt bei die Gemeinwirtschaft, bei Mises sozusagen, der legt eigentlich auch nahe, sozusagen, also was, was wie Marx sein Denkgebäude schuf, ne? also quasi diese, dieser, die anti dieses Antidenken, die Antilogik. also er hat quasi die die Allgemeingültigkeit der Logik widersprochen. Ne? Also ähm, und er versucht halt so aus äh, also aus historischen Gesetzmäßigkeiten ähm, für sich Dinge ausfindig zu machen, um, äh, ich sag mal, die, die Weltgeschichte deterministisch, also de deterministisch so darzustellen, ne, dass sie halt logisch klingt, dass sie aber zum Sozialismus führen muss. Genau, das ist auch ganz spannend. Genau, ähm, Materieller, ähm, historischer Materialismus von, von, genau. von Marx und Engels, genau. Genau, und, ähm, und das, wenn man jetzt mal diesen, diesen Zeitsprung macht, in welchen, ähm, das hat, das war, so, da fällt mir wieder der Begriff ähm, neuzeitliche Phänomene ein. Wir hatten auch mal darüber geschrieben ähm, in, in, in, auf dem Discord-Channel. Zumindest war das auch mal Thema, ähm, wie sich letzten Endes ähm, auch die heutige, also die, die ich sag mal, der, die sozialistische Planwirtschaft, die äh, sonst immer mit den roten Fahnen auf der Straße äh, daherkommt, ähm, jetzt mit Gr mit dem grünen Gewand kommt. Ne, in, und sogar so weit geschafft hat, äh, in der, im, ja, im 21. Jahrhundert äh, bis in den Seminarraum in der Uni, beziehungsweise auch äh, dass heute irgendwie on vogue ist, dass da jede äh, Staatsfunk äh, ja, Talkshow sage ich mal damit gefüllt wird. Ne, das ist ziemlich unheimlich und irgendwo interessant, dass das schon wie, dass das, ähm, also, dass diese Indoktrination, diese Propaganda ähm, so tief mittlerweile in der Gesellschaft ist, dass ähm, da sind wir halt wieder bei dieser Auslegung und der Interpretation von ähm, was ist zum Beispiel, was ist also was ist Sozialismus für, für bestimmte Menschen, also jemand der sich als Demokrat beschreibt, wie gesagt. Der ist für mich zum Beispiel ein Sozialist. Aber ich höre jetzt müde auf, ich wiederhole mich. Ja, also Aber ich finde ja das viel. ganz ich find ich das auch ganz spannend, dass du, dass du sagst, dass ähm, der Mensch an sich ähm, und viele Urvölker ja schon immer spirituell waren oder spirituelle Wesen sind. Und das sind ja das sind ja. Ähm, oder man sieht ja, dass Menschen, ähm, an irgendwas glauben wollen, indem sie auf diese Ismen äh, aufspringen und sich das aneignen und das verkörpern. Also keine Ahnung, ähm, ich bin Minimalist und ähm, so weiter. Also diese ganzen ähm, neuzeitlichen Trends, diese Identifikation als Ersatzreligion. Aber wo, wobei Religion, ich glaube, soweit ich das im Kopf habe heißt Re Religion auch nur auf sich selbst zurückführen im Lateinischen aber ich will mich jetzt gerade nicht festnageln ähm, und das wiederum wäre ja wieder libertär auf sich selbst gucken ja also es ist auch mit diesem Begriff Sozialismus ne? das sind mittlerweile Bedeutsamkeitsurteile oder oder Begriffe die ich glaube die haben nicht mehr die also die Definition die sie eigentlich am Anfang hatten. Das ist auch wie ähm, die, die Betrachtung von Anarchismus, also des kommunistischen Anarchismus. Mhm. Die lehnt zwar auch die äh, Privateigentum ab, genau, aber wenn man heute über Kommunismus redet, also was auch eine, eigentlich eine anarchistische Form de facto, also was früher eine anarchistische Form gewesen wäre, ist heute de facto nicht mehr so. Ne? Also dem äh, Sozialismus oder Kommunismus, den der, der, der ist ja nur ein, ein Schritt weiter sozusagen vom Sozialismus zum Kommunismus, aber es meint ja trotzdem immer noch das Gleiche im Endeffekt. Also die, zu verstehen, dass man im Endeffekt ähm, einen eine, eine Zentralplaner hat, eine Befehls- und Lenkungswirtschaft, die im Endeffekt die, das Sondereigentum der Produktionsmittel völlig äh, einer ähm, Entität abgegeben hat, die wir halt heutzutage ähm, als Staat bezeichnen. Genau. Aber dieser, dieser, dieser Einwurf, dass, dass Religion ja was, was Individuelles ist, den finde ich da an der Stelle ganz wichtig, weil man aufpassen muss, glaube ich, dass man diese Ismen nicht zur Religion adelt. Und Jung hat da auch tatsächlich Unterschieden zwischen Religion auf der einen Seite und Glauben auf der anderen Seite. Also er hat das voneinander abgegrenzt. Und im Wesentlichen ist es bei ihm so, dass Religion und Creed, heißt es im Englischen, weil ich das Buch tatsächlich nur auf Englisch vorliegen habe. Er sagt, Religion, das ist so diese individuelle Verbindung zu irgendeinem transzendenten, metaphysischen Element, zu Gott, die individuelle Beziehung zu Gott oder zu einem, zu einem äh, Weg in eine bessere Welt, wie jetzt beim Buddhismus zum Beispiel. Und der Glaube an sich ähm, hat das nicht unbedingt, das ist nicht transzendent, das ist, äh, der Glaube hat eher was äh, Soziales, der hat eher eine soziale Komponente. Da geht es viel um Gemeinschaft. Und ein ähm, ganz, ganz, ganz praktisches Beispiel, ähm, wir gehen mal zurück in die 50er Jahre, Osterzeit, äh, Sonntags in der Kirche, die ist voll bis auf die letzte Bank. Und wie viele Leute da? sind da aus religiösen Gründen, also wirklich wegen einer individuellen Beziehung zu dem christlichen Gott, und wie viele sind aus Glaubensgründen da, also aus, den, aus der sozialen Komponente heraus, also mit ihren Mitmenschen da zu sein und an einer Sache teilzuhaben. Mhm. Und äh, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, glaube ich. Das ist jetzt ja sehr pluralistisch mittlerweile, ne? aber ich glaube schon, dass man, also ich, ich dachte gerade an die, an die politisierung deswegen sage ich pluralistisch ähm, von zum beispiel des islam ne? das ist ähm, heutzutage dermaßen ähm, ich sag mal unter einem schlechten unter schlecht einem schlechten gewand durch die durch die politisierung dass man ähm, ja ich sag mal so dass die medien die propaganda dass diese religion als teilweise weiß ich nicht ich will gar nicht will jetzt gar nicht viel sagen hier an der stelle hinstellt wobei es eigentlich doch ähm, für viele menschen ähm, genau dieses dieser aspekt des religiös m, m, m, diese äh, religion ausführen sozusagen ist also dass man in sich selbst führt also individualistisch wird und ähm, da gibt es ganz viele menschen also ich weiß ich kenne keine zahl aber <lacht> im endeffekt ähm, gibt es trotzdem diese menschen die die sie halt für sich ihre glauben ihr ihr, ihr selbst finden sage ich mal so eine art ich sag mal sto, stoisches verhalten ähm, ja, an den Tag legen. Eigentlich so diese, diese Religion eigentlich leben, aber letzten Endes, dass durch, ja, durch Etatisten eigentlich ähm, verunglüpft wird. Also, dass das komplett anderen Charakterzug bekommt und dann erst durch die Politisierung eigentlich erst äh, ja, das, äh, in, in den Weg des Bösen eigentlich geht. Ja, es wird zur Waffe gemacht ne, am Ende. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Element, dass, der, dass die Religion an sich, da das ein individuelles Element eigentlich vorwiegend hat, äh, kann man die nicht gut zur Waffe machen. Aber wenn du dann das Ganze auf den Glauben reduzierst und dann äh, orthodoxe Dogmen, sage ich mal, erlässt, du musst dies und jenes tun und dies und jenes musst du lassen, sonst passiert das, also Gesetze erlässt, Verhaltensnormen setzt, ähm, dann fängst du an, soziale Kontrolle auszuüben. Und das kannst du sehr, sehr leicht äh, ja, als Waffe einsetzen. Also wir erinnern uns an die Kreuzzüge. Äh, ganz, ganz klassisch hat mit einem individuellen Bezug zu Gott genau gar nichts zu tun. Das hat sich die Kirche als institutionalisierte Form des Glaubens ähm, ausgedacht und ähm, durchgesetzt. Und ähm, das äh, ist, glaube ich, dann auch, wo viele Ismen drauf einzahlen. Also weniger dieses äh, wirklich individuelle Beziehung zu irgendwas, hin zu, zu, ne, zu diesem sozialen Aspekt, zu dem äh, doch Orientierung gebenden äh, Normen und Dogmen klingt auch ein bisschen nach ähm, Bitcoinismus, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also das Zusammenraufen von Menschen, wo man denkt, ah ja, die sind irgendwie gleichgesinnt, das, das zieht sich ja auch schon irgendwie durch. Ähm, die, diese, die, die Aussagen, ähm, wenn man Bitcoiner trifft, dann fühlt man sich gleich aufgehoben und so weiter. Und ähm, da, gewisse Normen und Verhaltensweisen, die ähm, wünschenswert sind, ähm, es, es bestärkt mich immer mehr darin, dass es eine Religion ist oder ein Ismus. Also ich hatte vorhin mit Scala dazu äh, geschrieben äh, mal und hatte da auch erwähnt, dass so, ich sage mal, psychoanalytisch äh, Bitcoin alles mitbringt, äh, was man braucht, um einen Kult zu gründen. Mhm. Auch also da Fall. würde ich mitgehen. Mhm. Genau. Ähm, ja, ich, ich finde es halt immer, also man muss es. Es kommt immer drauf an. Es ist halt schwierig. Also ich, ich würde es ich aus der praxeologischen Seite wieder natürlich betrachten. Also ich sehe erstmal, ich sehe erstmal eine Gruppierung. Menschen bilden halt immer Gruppierungen. Es ist halt eben so Kollektive, was aber nicht heißen soll, dass, dass sie gewissermaßen kollektivistisch an der Sache, sage ich mal, herangehen. Ich sag mal so. Die, die Interpretation von irgendeinem von einem Geld, was mehr ist als ein Geld, ähm, solange wie das nicht irgendwie, ich sag mal, auf, auf eine feindselige, gratische Art aus, ausartet, sondern dass es das immer noch auf einer prosozialen Ebene passiert. Also dass man, ne, zum Beispiel, ich würde jetzt einwerfen, zum Beispiel Eskapismus wäre wär jetzt vielleicht nochmal so ein äh, verwandtes Wort, was du gerade äh, erzählt hattest, äh, Luna, ähm, insofern, dass man sagt, okay, äh, die Bitcoin-Bubble konzentriert sich jetzt extrem stark auf, auf Nostra, weil sie sozusagen unter sich dann ist und auch diese Toxizität der Normis nicht mehr mitbekommt auf Twitter. Ne? Mhm. Aber dieser Eskapismus kann, also es kann was Schlechtes sein, wenn man sagt, okay, ähm, was das könnte vielleicht auf Social Media, sage ich mal, äh, net, ich sag mal ich, ich nenne es mal Netzwerkeffekte kosten im Sinne der Adoption. Aber andererseits könnte man auch sagen, ähm, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber dass der Eskapismus die Leute eher zur Ruhe bringt, dass die Leute eigentlich eher ähm, Synergien erzeugen, um Projekte voranzutreiben, ob das technische sind, ob das Events sind oder was auch immer. Also es kann, kann, können so zwei Seiten sein. Und ich glaube, ähm, das, das meinte ich nämlich genau damit, ähm, solange wie sie eigentlich auf, auf einer ähm, individuellen Ebene du das eigentlich auslebst, und das macht zum Beispiel 21 ganz gut, finde ich, ähm, also das, das kenne ich nur dort, muss man sagen, ähm, aber das sind auch wieder die Leute, die ich persönlich kenne und vor allem auch ähm, schon sehr freiheitlich sind. Die erkennen auch diese individuelle Stärke, die man hat. Man kann jederzeit das Ganze sein lassen. Also man unterwirft sich niemanden. Also man tut, es gibt keine Bevormundung, es gibt keine Deutungshoheit. Aber es gibt natürlich im Bitcoin-Space wiederum ähm, Beobachtungen, die das genau in diese Richtung eben gehen. Und auch deswegen glaube ich nämlich, äh, was du gerade angesprochen hast, ähm, ich sag mal, in Richtung Kollektives oder Kollektivistisches meine ich, kollektivistisches Verhalten gehen. Und ähm, da sind ja, in, äh, ja kürzlich, ich sag mal, in kurzer Zeit auch wieder Dinger äh, ich sag mal, hervorgetreten, wo man sich genau solche Fragen stellt, also was ähm, dass es gewissermaßen religiöse Tendenzen hat. Äh, ich habe gerade einen anderen äh, andere Gedanken, ist vielleicht ein bisschen Sprung, aber ähm, äh, ich habe in meinem Umfeld Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und ähm, ich, ich finde das Thema extrem schwierig, weil ich das nun mal nicht bin. Ähm, klar, ich bin eine Frau, aber ich äh, ehrlicherweise empfinde nichts irgendwie als äh, in irgendeiner Art und Weise so, dass ich denke, ich werde benachteiligt oder was auch immer da bin ich irgendwie anders eingestellt. Aber ich frage mich halt, inwiefern ist Rassismus ähm, ein Sonderfall in diesem Ganzen oder ist es auch was Kollektivistisches? Ich würde fast sagen, also dass Rassismus so mit die natürlichste Form von Kollektivismus eigentlich ist oder die naturnächste mhm. Form von Kollektivismus ist. Also ich glaube viel, viel mehr an die reine Lehre des Kollektivismus kann man nicht rankommen, als Menschen nach arbiträren äußeren Merkmalen oder zugeschriebenen Eigenschaften in eine Gruppe einzuteilen und dann diese Gruppe äh, schlecht zu behandeln. Also ich glaube Sexismus und Rassismus sind und Antisemitismus als besondere Form des Rassismus sind, ähm, sind sehr, sehr nah dran an, an so einer Art Urkollektivismus. Das ist ja eigentlich schon, ähm, du hattest das auch vorhin geschrieben, ist ja eigentlich schon der, der Ethnosozialismus, der ja sozusagen mit diesen fremdenfeindlichen rassistischen Überzeugungen einhergeht also, und auch gewissermaßen rechtsextreme Ideologien schafft, um halt, ja keine Ahnung, um, um diese ähm, ja, Bedeutung von, ich sag mal, nationaler Identität oder irgendeine Art von Souveränität einer Gruppe ähm, oder einer Strömung, besser gesagt, ähm, ja zu zeigen. Hm. Ja, das macht Sinn. Ja, Rassismus, ne, das ist, ähm, ich weiß nicht, ich hätte versucht, gerade mich zu erinnern auch, ähm, äh, ich glaube, der Herr, der Jan hatte, im Praxiolog, mal irgendwas erwähnt, aber ähm, ja, das ist, ist auch wieder so, ähm, also Rassismus ist ja auch wieder so ein, ja, also ich habt es ja gerade gesagt, so ein Kollektivismus, aber auch wieder so äh, ein Bewertungsurteil ja, aus praxiologischer Sicht. Vor Vorurteile, ähm, Stereotypen, ähm, darauf tut sich das menschliche Handeln, also das Analysieren menschliches Handeln, konzentriert sich nicht darauf, auf irgendwelche mhm. Vorteile und Stereotypen. Sie ähm, betrachtet halt die Individu Individu Individuen ra ne, äh, rational, weil sie ja sozusagen die, äh, weil, weil diese, diese letzten Endes auf die Präferenzen und, äh, und Ziele basieren, wie sie handeln. genau. Und deswegen sind diese Merkmale unwichtig. Ähm, das Warum ich gerade so gestottert hatte, ich hatte schon wieder das Nächste im Kopf. Das ist auch ein interessantes Thema, ist auch dieses Thema äh, Diskriminierung. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Das ist ja, geht ja eigentlich so ein bisschen einher. Ähm, und ich glaube, aus, aus, oder das heißt, ich glaube, ähm, a priori, also aus libertärer Sichtweise ist es natürlich völlig legitim, dass ich äh, diskriminieren kann. Also, das äh, finde ich als Erkenntnis unabhängig, insofern. Da ich mein Eigentum schützen möchte, ähm, das heißt mein, mein, erstmal mein Eigentum an mir selbst, aber auch erweitert das, was letzten Endes beispielsweise mein Grundstück ist, war, was ich sagen will, ist, ich würde halt auch nicht jeden äh, auf mein Grundstück lassen. Und da spielt es keine Rolle, welche Bewertungsurteile ich dazu habe, welche Subjek also was da mein subjektives Befinden ist. Ähm, ich kann dann halt diskriminieren, so wie ich will. Das heißt ja noch lange nicht, äh, also ich, ich spreche jetzt gerade im Geiste Hoppe, ähm, dass ich mit den Leuten ja nicht verkehren will, im Sinne von ähm, im Handel an sich. Ich muss ja aber nicht äh, innerhalb meines Eigentums mit denen verkehren, sondern das, was ich letzten Endes verkehre, also Handel betreibe, ist ja das, was ich an Eigentum abgebe oder, oder auch nicht abgebe. Also was heißt doch abgebe? <lacht> Entweder ich zahle oder ich gebe geb ein Produkt oder Dienstleistung her, ja, was ja letzten Endes... Äh, ähm, ja, vom Eigentum abhängig ist, was man hat. Genau. Aber die Diskriminierung an sich ähm, bedeutet ja auch erstmal, glaube ich, sowas wie unterscheiden. Also ich, ich, ich, ich ein Beispiel ähm, von dir jetzt aufgegriffen mit dem Grundstück, du möchtest nicht jeden auf deinem Grundstück haben. Ich denke, da ist so eine wichtige Unterscheidung, die man trifft, äh, ist das ein Unbekannter oder ist das ein Freund? Also ich diskriminiere Menschen, die ich sehe, in die Schema Freund und Unbekannter. Der Unbekannte darf im Grundstück nicht betreten, der Freund darf es erstmal betreten. Und auf dieser Ebene ist Diskriminierung absolut legitim. Ich glaube, was man aber davon abgrenzen muss, das ist halt diese feindselige Diskriminierung. Also diese äh, Diskriminierung, ähm, die, ähm, die, die die nicht rationalisierbar ist, ähm, die dazu genutzt wird, auch auch wieder eigentlich als Waffe genutzt wird, mhm. ähm, um, um Menschen aus welchen Gründen auch immer äh, schlechter zu stellen äh, oder auszuschließen von, mhm. von, von irgendwas. Und ähm, das ist das ist, glaube ich ein sehr unterschiedliches Motiv. Also wir bringen ja auch jedem, jedem Kind ja. bringen, bringen wir bei allein schon aus Selbstschutzgründen zwischen bekannt und unbekannt zu diskriminieren. Du steigst nicht zu einem unbekannten ins Auto. Ja, das kriegt jedes Kind beigebracht. Und das hat auch einen Grund, dass das Kind lernen muss, dazwischen zu unterscheiden zwischen diesen beiden Konzepten. Absolut. Und, und, hm. es, ist ja auch, und es ist ja auch von ähm, Kultur abhängig. Also ähm, in, bist du in Nepal, dann äh, bist du als Tibeter schlechter gestellt, zum Beispiel, aber als Nepalese in Saudi-Arabien bist du Anders, also bist du auf jeden Fall anders gestellt als Saudi-Arabia, weil ähm, du da fast quasi versklavt bist. Also es ist ja auch ein, je nachdem, wo du bist, in welchem Kollektiv ähm, ist, ist genau diese Unterscheidung ja auch wieder anders. Mhm, aber es ist, aber das, das meinte ich aber auch vorhin, ne? Also, es, ich finde, menschliches Handeln ist halt psychologisch, ne? Also, die Ziele sind halt schon subjektiv, also typologisch würde Mieses sagen. Ähm, die Betrachtung von außen, okay, das, das könnte man, also stimme ich voll zu, dass man zwischen Bekannter und Unbekannter sozusagen unterscheidet. Ja, aber ich, also aus meiner Sicht jetzt zum Beispiel, also für mich persönlich, das ist, ist jetzt auch wieder ein Bewertungsurteil, ne? aber ich finde das schon, also ich gehe ich geh auch diesen Weg natürlich, dass ich sage, ich unterscheide zwischen Bekannten und Unbekannten, das, das lernt man halt ganz einfach. Ähm, allerdings auch die, die, die Fairness halber ähm, zu sagen, okay, es, es, es gibt halt unterschiedliche Ethnien, es gibt halt unterschiedliche schädliche Kulturen. Ähm, und gerade aus dieser, also worauf ich hinaus will, ist aus dieser libertären Sichtweise, ähm, hat sich eigentlich empirisch ergeben, dass sich eigentlich erstens erst Inhomogenitäten, also Menschen unterschiedlicher Kulturen, eigentlich ähm, dazu geführt haben, dass es halt zu mehr Austausch, mehr Kooperation, also letzten Endes zu mehr Arbeitsteilung und Ergiebigkeit äh, dazu führte. Und das ist auch so ein bisschen so die, die Idee eigentlich, ne? die, dass man, dass der, dass man eigentlich die Komponente Mensch, Menschen machen Fehler, Menschen sind ähm, unterschiedlich, dass man diese Empathie am Ende des, Ende des Tages ähm, trotzdem hat und braucht, um überhaupt handeln zu können oder zu kooperieren, überhaupt zu interagieren, interpersonell. Also die ist halt wichtig. Hm. Ähm, deswegen alle vor Kopf zu stoßen, ist natürlich, ähm, kann ich nicht bewerten, das möchte ich auch gar nicht bewerten. Ähm, aber aus menschlichen Gründen, empathischen Gründen, finde ich es halt absolut ähm, befremdlich oder, oder ähm, schwierig vor allem. Vor allem, es gibt ja auch einfach so, so, so Grund- Verständigungen, die man als Mensch immer versteht, also ein Lachen oder eine Geste mit der Hand, die irgendwie willkommen heißt oder so. Also es gibt ja auf unterschwelliger Ebene Kommunikation, die, die immer stattfindet, die auf jeden Fall was mit Empathie natürlich zu tun hat, aber die ja auch einprogrammiert ist und das weltüberspannt begriffen wird. Und ähm, wenn dann aber was hinzukommt, womit man sich dann wieder identifiziert, zum Beispiel mit einer Sprache oder mit einem Land, Nationalität oder so, ähm, dann spielt sich das Ganze ja wieder auf einer ganz anderen Ebene äh, ab. Und ähm, oder beim Fußball, wenn einer in deinen Garten kommt und hat ähm, einen Schal von einem Fußballverein an und du... Bist aber Fan von was anderem, willst du den dann auch in deinen Garten lassen? Also, also Merkmale, die man sich dann aneignet ähm, und sagt, man ist dies und jenes, äh, trennt ja dieses Grundverständnis eines jeden Menschen. Also, oder Grundverständigung von Menschen. Mhm, Sehr ja schön. Mhm. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich ähm, bin, habe fertig. Mic Drop. Hm. Bist du noch mal, oder wollt ihr noch mal irgendwie zurück auf das Bitcoin-Thema? Ich glaube, die meisten haben jetzt schon abgeschaltet. Nee, ich, ähm, ich wollte es nur, es war ein in Klammern. Ja, ist gut. Ja. Nee, ich glaube... Also, also, wir müssen jetzt nicht hier die Zeit äh, totschweigen. Wir können, also, wenn euch noch was einfällt, können wir gerne mal auf was eingehen. Ähm, man, also, man könnte, was man machen könnte, ist, was mir vorhin auch einfiel, war ähm, die Diskussion oder die, die, die ewige Schlacht ist ja eigentlich, dass die Sozialisten es extrem einfach hatten, ähm, eben durch, durch Sprache, durch ähm, ideologische Glaubenssätze. Ähm, durch, durch Antilogik, würde ich es nochmal nennen, von Marx, immer das, das, also das, das Einfachstor äh, in die äh, Psyche der Menschen es eng, extrem leicht hatten, wenn man jetzt nicht gerade, äh, weiß ich nicht, ja, ex, zumindest, äh, ne, weil, die, weil die sozusagen ähm, das Ziel, was, was die verfolgen, also was sie versprechen, diese der Sozialismus an, an sich, ähm, ist erstmal das genau das Gleiche, was eigentlich Kapitalismus verspricht, nur ähm, ist der ist erstmal der, der Weg dahin oder die Wege dahin sind unterschiedlich, ähm, beim Sozialismus nicht durchführbar, ne, das wissen wir ja, nur ähm, was man darin verspricht, also wie das passiert und was das am Endeffekt, also was das Ziel ist, ähm, das hat, hat ja immer mehr... Ähm, Anhänger sozusagen gefunden und gerade eben aus dieser ähm, aus Sicht des Interventionismus, ist ja jetzt gerade so dass, äh, der neuzeitliche, sage ich mal, Begriff dafür heutzutage, des Sozialismus, Interventionismus, ähm, dass sich das halt durchgesetzt hat ne? und ähm, die, die abendländische Tradition eigentlich äh, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts beerdigt wurde, kann man fast sagen. Und das ist halt irgendwie ganz interessant, obwohl ja der Kapitalismus oder zumindestens ich würde sagen, klassischen Liberalismus würde ich es eher einordnen und natürlich heute oder weitergeführt die, die anarcho-kapitalistische oder ja, Ideen und den Anarchismus an sich, würde ich es vielleicht nennen, einfacher oder logischer vor allem ist, wenn man natürlich durchsteigt und trotzdem diese Logik heutzutage... Fast, also man wendet die an, man kann äh, zum, zum weiß ich nicht, zum zehnten Mal jemanden widerlegen. Allerdings ähm, ist dann diese, sind dann diese Glaubenssätze, diese, diese religiöse Gedanke des, de, des Individuums, was an dieser Demokratie oder was auch immer glaubt, an, an, äh, an Gelddrucken bis zum Abwinken, keine Ahnung. Ähm, trotzdem, das Grundgesetz. Ja, äh, also, <lacht> <lacht> das Grund, ja, das, ja, perfekt, das ist ein gutes Beispiel, ne? Also ne, wie, wie wie krass durchreformiert dieses Grundgesetz wurde. Das hat nicht mal annähernd was zum Beispiel mit dem ähm, Commonwealth oder irgendwas mehr zu tun. Das, also man also das es versucht so diese, diese Hülle zu wahren, ne, dass man äh, ich sag mal mit, mit Grundrechten aller ähm, Menschenwürde und so ein Kram äh, da argumentiert. Aber dem ist ja dem ist ja alles dem ist ja nicht so. Also du, du, wo ist denn die Menschenwürde, wenn ich ähm, vergesse der GEZ zu zahlen oder ähm, Plötzlich irgendwas sage, was gegen irgendwelche ähm, Glaubenssätze der, der, der Klima, des Klimasozialismus geht, dann wirst dann du halt moralisch ähm, denunziert öffentlich. Und, also dieses Grundgesetz ist schon so kaputt in den ersten paar Zügen. Also ja, ich, äh, du, du wirst noch was sagen, Heimatlose. Ja, ich, äh, also auf jeden Fall. Äh Grundgesetz triggert natürlich jetzt maximal, also man könnte bei, bei jetzt was, was jetzt relativ neues, ein relativ neues Phänomen ist, glaube ich, in der öffentlichen Debatte in Deutschland, also ich sage mal neu, ähm, jünger als zehn Jahre, das sind hier diese Grundgesetz-Ultras, die es da zum Teil gibt, diese Verfassungspatrioten, ähm, zumindest habe ich das so beobachtet, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ähm, und da hat man manchmal den Eindruck, dass diese, diese, diese Phrasen aus dem Grundgesetz, sowas wie die Würde des Menschen ist unantastbar, dass das so eine Art modernes Vaterunser geworden ist. Und mhm. zwar auch so aus so einem, aus, aus fast so eine ritualisierte Handlung. Also es wird immer wieder so, ähm, so monstranzartig vor den Menschen hergetragen. Ja, die Würde des Menschen, die ist doch unantastbar. Und das hat irgendwie, ähm, und dann drehen sie sich um, ja, dann drehen sie sich um okay, und machen eine linke Kannst, Frau, war gerade kurz weg. Kannst ich war du kurz, kurz noch mal das weg. Genau, du warst so äh, 15 Sekunden weg. Ach, verdammt. Was war das letzte, <lacht> was ihr gehört habt? Das war gerade so gut, ich war so in Rage. <lacht> Ach so, ja, ähm, diese diese ähm, dieses dieses die Würde des Menschen ist unantastbar. Das wird wie so eine Monstranz vor sich hergetragen und ähm, runtergebetet um sich dann umzudrehen und zum Beispiel eine linke Frau, die gerade ein Falschdenk gemacht hat, aufs Übelste sexistisch niederzumachen. Also mhm. ich glaube, es gab auf Twitter niemanden, der Sarah Wagenknecht, ich bin weit weg ideologisch von Sarah Wagenknecht, aber ich glaube, es gab auf Twitter niemanden, der Sarah Wagenknecht so widerlich sexistisch angepumpt hat, wie die Leute, die irgendwie Grundgesetz-Ultra oder FDGO in ihrer Twitter-Bio drin stehen hatten. <lacht> Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Und ich glaube, dass das, das hat so ein bisschen den Charakter von dem, von, von dem, von dem Vaterunser runterbeten, was die Kreuzritter früher gemacht haben, bevor sie dann in Jerusalem irgendwie die Stadtbevölkerung massakriert haben. Ich glaube, das, das hat einen ähnlichen Charakter. Krass. Ich glaube, ich glaube, deine kurze, dein kurzes Leck äh, hat was damit zu tun, dass der Verfassungsschutz gerade bei dir <lacht> Ja, die haben sich gerade aufgeschaltet. Ja, ne? genau. Und ich glaube auch äh, gerade dort in diesen Reihen, da glaube ich auch ganz stark, dass da solche Ultras sind. Also ich glaube, das das glaube ich, mit, das ist die höchste Konzentration wahrscheinlich mit. Ähm. Ja, ich glaube aber ja. ähm, vor allen Dingen, also du hast ja du hast ja wie so Rollen. Ne? Also du hast ja mhm. auf der einen Seite sowas wie ähm, Schriftkundige, die auch ermächtigt sind, die Schrift auszulegen, die Heilige Schrift. Das ist sowas wie das Bundesverfassungsgericht. Dann hast du äh, Leute, die die äh, Botschaft verkünden. Das ist sowas wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Du hast äh, Leute, die ähm, ähm, auch an der Schriftauslegung zum Teil beteiligt sind, aber die Schrift sogar fortschreiben dürfen. Das sind mhm. die Parlamentarier. Also du hast so jede Rolle, die du so in einer Religion hast die kannst du eigentlich bei diesem Verfassungspatriotismus auch besetzen. Hm. Ich hatte da irgendwas mal gelesen, auch, aber fällt mir nicht mal ein. Ich will mich auch gar nicht so weiter zu äußern. Du hast es eigentlich... Hm? Ja, und, da, ja, ja und, dann, und dann gibt es die, die Ausführenden im, in den Ämtern, die ähm, Beamten, die darauf trainiert sind, so zu denken wie es eben eigentlich überhaupt gar nicht im, im Menschen verankert ist. Also das ist ja was Antrainiertes, was Erlerntes und das dann wiederum auf die gesamte Bevölkerung übertragen wird. Mit, mit, mit immensen Strafen, wenn man das eben nicht macht. Ganz genau. Das Finanzamt ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Quasi, also auf der einen Seite hat man diesen... diesen Kirchenkörper, sage ich mal, der dafür sorgt, dass die Organisation läuft. Das sind so die Verwaltungsbeamten und insbesondere natürlich auch die äh, Finanzbeamten. Und dann auf der anderen Seite hat man es sogar geschafft, so eine Art Inquisition auf die Beine zu stellen, die einfach nur die, die, die, den, den Zweck hat, Menschen zu oder Stimmen rauszudrücken, die der Religion in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden können oder diesem Staatskult in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden können. Das fängt damit an, dass man mittlerweile da angekommen ist, dass Menschen Hausdurchsuchungen kriegen, weil sie den falschen Tweet liken. So, das ist, das, das hat was Inquisitorisches, also das äh, ist mhm, dann absolut. tatsächlich die Fortsetzung von diesem, von, also wenn man sagt, es gibt, es gibt, um bei Jung zu bleiben, es gibt die Religion, das ist individuell, dann gibt es den, äh, den Glauben, das hat diese soziale Komponente und wenn man das dann noch steigert, diese soziale Komponente, dann ist man dann tatsächlich beim Fanatismus und das hat wirklich fanatisch-inquisitorische ähm, Züge zumindest. Mhm. Ja, voll. So, jetzt habe ich mit meinem Monolog äh, <lacht> alles erstickt. Nee, weil er on point war. Genau, ich, ich, ich glaube sogar, ähm, wir könnten das, könnten das eigentlich erstmal so dabei belassen schon. Also, ich, Seitdem ihr wollt jetzt noch eine, eine Weile. Äh, ich würde sogar den, den <lacht> Ali G wenn du, wenn du möchtest, kannst du da gern äh, ein Schlusswort sagen. <lacht> also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass es äh, das nicht so mein Thema gewesen ist. <lacht> also ich, ich, ich, höre, ich höre sehr gerne zu und äh, äh, habe mich auch ein bisschen damit befasst. Ähm, ich habe gedacht, dass wir eigentlich bei diesen Ismen so ein bisschen bleiben, aber ich wollte da vorhin den Redefluss einfach nicht unterbrechen. Ähm, mir ging es äh, in, in meinen ersten Gedanken eigentlich eher darum, äh, wie entsteht eigentlich so ein Ismus. Also, in Bezug auf äh, Gedankenketten, also man verknüpft irgendwelche Dinge miteinander, ähm, man fängt an, äh, Dinge zu verallgemeinern und äh, ja, geht dann über zur Idealisierung und dann Richtung Ideologie und äh, endet letztendlich immer mit einer Emotionalisierung des Ismus, äh, die man da letztendlich auch vertritt. Ähm, ja, das wäre so mein Thema jetzt vielleicht noch. Vielleicht kann da jemand noch was zu sagen. Also ich bin, wie gesagt, nicht so in dem Thema drin, aber das ist das, was äh, ich mir hier so als Notiz mit auf den Weg selbst gegeben habe. Ähm, ja, du kannst ja, <lacht> <lacht> kannst das ja leiten. <lacht> oh, schwierig. <lacht> ähm. Siehst du denn Ismen in, in deinem Umfeld oder ähm, bist du, äh, also kann, ja, bist du, hast du dann Radar für sozusagen? Radar würde ich jetzt gar nicht äh, so sagen. Ähm, also, jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, äh, fällt einem äh, rückblickend immer mal wieder eine Situation ein, sei es jetzt im privaten oder im, im äh, kollegialen äh, Umfeld auf der Arbeit. Äh, Fallen bei mir immer mal wieder Situationen ein, wo man das letztendlich, äh, ja, wo mir das jetzt auffällt. Ähm, aber da jetzt präzise auf äh, bestimmten Ismus einzugehen, äh, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, diese Gender-Thematik ist bei uns zumindest, äh, oder bei allen eigentlich, hattest du ja auch schon erwähnt auf der Arbeit, äh, ein Thema. Ähm, ich finde das ganz schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, jetzt nicht die. Äh, die, die Pay Gap natürlich nicht, ähm, aber äh, dass es so von oben nach unten ja, aufdiktiert wird, weiß nicht, das, äh, da habe ich ein tierisches Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass, ja. dass quasi eine Minderheit versucht, mir irgendwas äh, aufzudrücken, äh, das ist ganz schwierig für mich. Das ist ganz interessant. Ähm, ähm, das glaube ich habe ich beim äh, Anthony Miller mal jetzt gelesen, kürzlich glaube ich zumindest. Es geht halt auch immer ganz, ganz oft darum, dass man bestimmte Themen oder bestimmte Personen einfach ganz häufig, ganz oft, immer wieder den Leuten, also propagandistisch wohlgemerkt, vor die Füße wirft. Also damit, damit man selbst so ein gewissermaßen so ein Vertrauens- Charakter erstellt, damit man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr nicht mehr befremdlich, das, das klingt ja eigentlich ganz nett, das ist ja so, so sozial, das ist bürgerlich, wie, was auch immer, was das für, für tolle Adjektive haben kann, positive und dass man dass man irgendwann an den Punkt kommt tatsächlich, dass man das so annimmt, also viel durch, durch Kommunikation am Endeffekt passiert das ganz einfach. Da ist es natürlich, äh, wie sagt man, ähm, ontologisch, ist es dann wieder unabhängig vom Menschen, ähm, in welche Gefilde er erstrickt. Keine Ahnung, ihr kennt das vielleicht selbst, also gerade bei den Bitcoinern, ähm, nachdem sie irgendwie, wie sagen wir immer, die haben die Orange Pill äh, geschluckt. <lacht> was man eigentlich für für, Sicht, für Ansichten hatte, ähm, was man für eine, ich sag mal in Anführungsstrichen Demokratie gelebt hat ähm, und dann plötzlich erkannt hat, ähm, was was geht hier eigentlich alles schief oder was äh, irgendwas ist komisch und plötzlich verstehe ich, äh, was hier kaputt ist so nach dem Motto ne ähm, hey dem muss natürlich äh, mit, also der ist natürlich komplett abgehärtet bei sowas oder lieber Terra. Ne? Ähm, aber letzten Endes gibt es dann wiederum eine große Menge eine große Schnittmenge an Menschen die da im Endeffekt ähm, für sowas extrem anfällig sind ne? und je nachdem in welchen äh, Kreisen die sage ich mal unterwegs sind umso hartnäckiger und, und konstruierter und werden die Glaubenssätze sage ich mal ne? ähm, und deswegen es ist es klar? Ja, wenn das solche, wenn solche Konzerne wie äh, der, ich, der größte Flohmarkt, den es gibt online, <lacht> ich will jetzt gar keine Werbung machen, ähm, schon CO 2 äh, äh, Credit, also hier diese, diese also ja, so, so ein Konto Konto äh, anbietet, ähm, ja, da, warum sollten wir denn das nicht machen so ungefähr? Ne? Also es <lacht> <lacht> ist wirklich so, ist also in, ich, ich, ich, ich kann das in der IT beobachten. Das ist ähm, Gruselig, muss ich sagen. Mhm. Aber es ist nicht interessant, ist, dass sich schon geändert hat, sage ich mal, von den Ismen des 20. Jahrhunderts jetzt zu den Ismen des 21. Jahrhunderts, was mhm. die Art und Weise der Durchsetzung angeht. Also es gibt ja nicht... Ähm, wie, wie das im 20. Jahrhundert war, äh, die Partei, die von oben quasi die Orthodoxie festlegt und das von oben nach unten durchdrückt und dann mit einem Zentralplanungsbüro und äh, äh, entsprechende Nachrichtendienste, die das dann umsetzen, durchsetzen, Staatsfernsehen, gut, in Deutschland ein schwieriges Thema, aber... Ähm, das hat sich ja schon ein bisschen geändert. Also es ist ja sehr indirekt. Also wir haben ja, wenn wir jetzt über die EU reden und die Wirtschaftslenkung durch die EU und ich halte die EU für ein öko-bolschewistisches Monstrum, ähm, dann ist das ja nicht so, dass da wirklich festgelegt wird, welches Unternehmen jetzt was zu welchen Bedingungen und in welcher Stückzahl produzieren soll, sondern die haben sich ja komplett darauf verlegt, das Ganze indirekt zu machen. Durch irgendwelche esg richtlinien zum Beispiel. Ja, und, und, und subtil, ne? also durch... Soziale Medien, dass sich Menschen ver so vernetzen, dass sie ähm, überall auf der Welt ähm, sich zusammenraufen, sozusagen, also Gleichgesinnte finden ja. ähm, und, und ganz schnell Ideologien verbreiten können. Durch auch Verharmlosungen, Verniedlichungen, irgendwelche kleinen süßen Videos oder was weiß ich. Und das verbreitet sich super schnell. Also zum Beispiel. Bei mir auch auf der Arbeit ist eine Kollegin, die gesagt hat, ähm, äh, diese ganzen ähm, cis, weißen cis Männer oder so ähm, müsste man alles müsste man alle auf eine Insel ähm, fahren. Und dort ähm, so lange Gehirn waschen, bis sie es verstanden haben. <lacht> so. Und da habe ich gesagt, okay, wow. ähm, und, wer, und wer bestimmt, was, was richtig ist? Es ist sie so ein bisschen zurückgerudert, aber das, auf dem Level bewegen wir uns gerade. <lacht> Objektive Psychotherapie zur Erschaffung des besseren Menschen. <lacht> ja. Das klingt so ein bisschen der Hilflosigkeit. <lacht> ja, ja, voll hilflos. klingt eher an die nazi ideologie gerade, aber naja, das ist eine andere Richtung vielleicht. Ähm, ich, ich hatte aber noch mal was anderes gerade gedacht, ähm, als du das angesprochen hast, dass die. Also ich hatte es ja auch vorhin schon mal gesagt vor, vor weiß ich nicht, von einer Stunde <lacht> irgendwann, äh, weil ich, sagte ja die ähm, die Ideologie gerade dieser Sozialismus, der nach Marx, also wie, wie die sich ja heute, also wie die quasi heute fungieren oder funktionieren. Gerade diese ganze letzte Generation und der, äh, der der der Klimakleber ne, sozusagen ist ja, glaube ich, das eine oder dasselbe, egal, ähm, die, also mit, mit welchen Mitteln, die sozusagen Forderung durchsetzen, ihren Willen sozusagen ähm, aufoktroyieren, also wie jetzt das, was getan werden muss, nach ihrem, nach ihrer Sichtweise, weil sie die vielleicht von irgendwelchen Scientisten aufgefasst haben. Das, wie dem auch sei, ähm, aber der Punkt ist halt, ähm, ähm, dass, dass ich also worauf ich hinaus will, ist, dass ja eigentlich diese, diese Konzentration oder dieses, dieses bolschewistische letzten Endes, dieses, dieses zentralistische Aufoktroyieren durch, durch Zwangslegitimierung, durch Rechtspositivismus oder über Rechtspositivismus, dass das eigentlich genau wieder entgegenwirkt dem, was eigentlich diese letzte Generation macht. Weil die machen ja genau Folgendes. Die machen eigentlich das, was eigentlich der, der marxische Kommunismus eigentlich wollte. Dass ne, dieses Proletariat sozusagen, äh, das Patriarchat, äh, ich sag mal, zerstört, crasht, was auch immer. Und dann dass sich dann sozusagen aber trotzdem unter diesen... Ähm, Führer-Idols, also die, die, ist, ist ja trotzdem noch eine Gruppe, die sozusagen diese Bewegung an, an, äh, ansetzen muss. Aber da wiederum eine, eine Konzentration entsteht, die dann wiederum zu einer Diktatur letzten Endes führt. Ähm, aber ist trotzdem noch immer so eine, so eine ich sag mal so eine pseudo-anarchistische, ähm, pseudo-anarchistische Ansatz, würde ich das nennen, dass man versucht, von unten als Masse gegen, äh, also eine Art ähm, Sozialismusableger, der letzten, die letzte Generation per se gegen den, gegen den Interventionismus irgendwie da ähm, aufzustoßen, sage ich mal. Also es sind so zwei verschiedene Pole, die da auch gerade aufeinandertreffen, so sehe ich das. Das so in den Raum geworfen. <lacht> Ja gut, du hast du hast, du, hast, du hast du hast ja so ein so ein Establishment, sage ich mal, so ein staatssozialistisches Establishment auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt so eine nachfolgende Generation, die äh, den Machtkampf aufgenommen hat ein Stück weit. Und ähm, ich finde jetzt bei der letzten Generation besonders die letzten Forderungen, die sie aufgestellt haben, äh, ganz interessant, weil ähm, sie ja jetzt ähm, eine zweite Front eröffnet haben. Also sie gehen, sie drücken, machen jetzt nicht nur massiven medialen Druck auf die auf das äh, staatssozialistische Establishment, sondern sie gehen ja jetzt auch noch hin und versuchen die Herrschaftslegitimierenden Rituale des Establishments auszuhöhlen. Also das Establishment funktioniert hier über diese Demokratie, diesen Demokratiezirkus, der da aufgeführt wird. Und die wollen ja jetzt hingehen und wollen so einen, so einen Gemeinschaftsrat aufmachen. Also an den, an den Mechanismen des Establishments vorbei soll da ja jetzt quasi so ein Gemeinschaftsrat gegründet werden, der dann, wo die Menschen angeblich zufällig ausgelost werden und wo dann Entscheidungen getroffen werden am, am Parlament des Establishments vorbei. Und das finde ich ganz interessant eigentlich, dass, dass, äh, man, dass man jetzt doch so aggressiv eigentlich vorgeht gegen die Leute, die einen ja eigentlich auch groß gemacht haben. Aber ja. der Vatermord, der ist halt auch dem Sozialismus inhärent. Ja, Absolut, genau. Aber das ist genau das, was auch ähm, Bakunin quasi, ähm, ich glaube, er hat, ich glaub, Bakunin war es, glaube ich, der das kritisiert eben hat, ne? Kommt das überhaupt hin? Doch, das haut hin. Also, ich hatte das mal, ich hatte das auch mal gelesen. Vielleicht erzähle ich euch Scheiß und ihr glaubt mir das jetzt einfach. Ähm, aber der halt quasi als, als anarchistischer Kommunist eigentlich genau diesen Marxischen Kommunismus da, da kritisiert hat. Ne? Also, äh, eben, weil es eigentlich immer noch auf dieser, es konzentriert sich immer noch auf eine Art von, ähm, Zentralismus oder ähm, Führertum oder, oder vielleicht auch Entstehung eines neuen Establishments unter der Marke äh, der, des Proletariats, so nach dem Motto. Ne? Ähm, aber im Endeffekt ist es der gleiche Bullshit, das will ich damit sagen. Ja, ich bin ruhig. <lacht> ich habe nichts mehr. Spannend. Hm. Ja, mega spannend. <lacht> okay. Ja. ja, ich bin auch. Ich, ähm, ja. Hast du jetzt ein Whisky doch aufgemacht? Nee. Musst du wirst mir schon vorhalten. Halt doch mal deinen Maul. Nee. Das mache ich nächstes Mal wieder. Ja, jetzt habe ich angefangen mit Kraftausdrücken. Grüße gehen raus. Nee, alles gut. Ja, nee, dann äh, würde ich jetzt gleich ähm, das Ganze mit euch beenden. Ja. Ja, hat mich erstmal sehr gefreut. Ne? Und, ähm, ja, sehr gerne mal wieder eine Runde auf jeden Fall in der sehr Konstellation gerne. oder auch gerne andere natürlich. Ähm Und immer her mit äh, Themenvorschlägen. Genau. Ähm, alles klar. Dann. dann schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend.